Werte Adam, Sie sind Leiterin eines Kindergartens in Linz. Ähm, können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen? Also, wo ist dieser Kindergarten? Welche Kinder besuchen den Kindergarten? Ja, unser Kindergarten äh, befindet sich im Volksgartenviertel äh, in der Nähe des neuen Musiktheaters. Ähm, es ist Einzugsbereich äh, die gesamte Wienerstraße, äh, dann das Lena-Parkviertel, bis hin zum, äh, bis zur Humboldtstraße, da beginnt dann der nächste Stadtteil, ist dort, dort ist dann Klein Istanbul. Äh, unsere Familien äh, sind eigentlich, also im Stadtteil ist der sehr multikulturell zusammengesetzt. Äh, Im Kindergarten haben wir momentan 115 Kinder aus 26 verschiedenen Nationen. Familien, die heute jeden Tag bei uns ein- und ausgehen, die verschiedene Sprachen, verschiedene Religionen und auch verschiedene Kulturen mitbringen. Das Volksgartenviertel ist eigentlich das erste Migrantenviertel. Dort haben sich in Linz in den 70er Jahren die ersten Zuwandererfamilien angesiedelt. Das ist ein praktischer so ein Viertel, das hat Tradition mit Migration. Genau. Ja, mhm. ja. Aber eben von der Zusammensetzung her sehr äh, bunt, mhm. im Gegensatz zum zu, äh, ja, Einzugsbereich mhm. Bürgerstraße, Humboldtstraße, mhm. die ist wie genau. gesagt das kleine Istanbul. Mhm. Und diese bunten äh, Kinder oder diese Sprachen, wie kommen sie dann in die, im Kindergarten, können sie schon Deutsch die meisten oder lernen sie dann erst Deutsch bei ihnen im Kindergarten? Die Kinder, die äh, bereits eine Gartenstube besucht haben, kommen schon mit äh, ganz guten Deutschkenntnissen, zumindest guten Deutschkenntnissen, was die Alltagssprache anbelangt. Äh, die Kinder, die bis zum dritten Lebensjahr äh, zu Hause sind mit den Eltern, kommen eigentlich sehr oft noch mit sehr, sehr geringen oder gar keinen Deutschkenntnissen in den Kindergarten. Äh, zudem äh, kommen auch jetzt wieder neue Zuwanderergruppen aus Bulgarien, aus Rumänien über die Arbeitsmigration mhm. und da kommen die Kinder in sehr unterschiedlichem Alter, manchmal auch das letzte Jahr bevor sie in die Schule kommen, eigentlich mit keinen Deutschkenntnissen. Mhm. Ja, sowohl als wie auch Kinder. Also ich stelle mir dann die Zusammenarbeit mit den Eltern als eine sehr große Herausforderung. Also wie, wie schaffen sie das dann praktisch in dem, in dem Alltag, also sie zu integrieren oder wie können sie dann für die Kinder eine gute Zusammenarbeit aufbauen? In unserem Kindergarten war es uns sehr frisch und klar, dass wir nicht nur kindzentriert arbeiten, sondern äh, dass bei uns im Haus ein familienorientiertes Arbeiten passiert. Ja. Wir bieten den Eltern auch sehr viele Zusatzangebote an. Wir haben eine Rucksackgruppe, wir haben einen Deutschkurs für Mütter. Äh, wir haben heuer auch erstmalig, äh, wir lernen zusammen Deutsch, wo wir Pädagoginnen Eltern einladen, äh, mit uns einen Nachmittag zu verbringen wo sie sozusagen Spiele, Lieder, Geschichten aus dem Kindergartenalltag gemeinsam mit ihren Kindern noch einmal durchleben können. Mhm. Und ja, wir haben natürlich auch den großen Vorteil, dass wir auch muttersprachliche Mitarbeiterinnen haben, mhm. die uns eine wahnsinnig große Stütze sind mhm. bei der Zusammenarbeit mit den Eltern. Natürlich können wir nicht alle Sprachen abdecken, alles andere passiert mit Händen, Füßen und Schritt für Schritt und wir schauen sozusagen, dass nicht nur die Kinder Deutsch lernen, sondern auch die Eltern gleich mit dazu. Mhm. Da möchte ich Sie vielleicht noch mal kurz äh, zurückfragen auf dieses Rucksackprojekt. Also, mhm. Sie haben das erwähnt, ja. können Sie es ganz kurz erläutern, worum es da geht? Äh, beim Rucksackprojekt treffen sich einmal in der Woche eine Gruppe von Müttern, mhm und für zwei Stunden im Kindergarten und bekommen in diesen zwei Stunden fünf Hausübungen, die sie mit ihren Kindern zu Hause in der Muttersprache durchführen sollen. Mhm. Das sind Hausübungen dabei wie, ein, wie eine Bildgeschichte, wie ein Bilderbuch, ein Lied, ein Rein. Aber ganz wichtig ist eben, dass sie es sozusagen zu Hause in der Muttersprache mit mhm. den Kindern durchführen und wir im Kindergarten, wir machen das dann zeitversetzt etwas später in der deutschen Sprache. Die Sinnhaftigkeit dieses Rucksackprojektes ist sozusagen auch die Sprachkompetenz der Eltern zu nutzen. Wie gesagt 26 Nationen, ich habe nicht 26 Mitarbeiterinnen, die all diese Sprachen abdecken können. Und es werden natürlich sozusagen auch die Eltern gestärkt. Ich versuche ihnen auch immer klarzumachen, sie sind die Profis bei ihren Kindern ja? und sie bringen auch die sprachliche Ressource mhm. mit. Mhm. Und es lernen einfach auch viele Mütter ja, so einfache Dinge wie schneiden, kleben, zeichnen, malen mit gemeinsam. gemeinsam mit den Kindern. Wir sind schon mitten in diesem Thema der Sprachförderung. Mhm. Wie organisieren, Sie diese, wie organisieren Sie diese Sprachförderung im Alltag im Kindergarten? Also, wie schaut dann das konkret aus für die Kinder? Wie viele Stunden oder wie machen Sie das? Ja, bei uns gibt es ja seitens der Stadt Linz die Sprachförderung für alle Kinder ab dem dritten Lebensjahr, für die Dreijährigen 3 dreimal 50, für die Vierjährigen 3 dreimal 60 und für die Fünf- bis Sechsjährigen dreimal 110 Minuten zusätzliche Sprachförderung. Wir im Kindergarten Anastasius-Grünstraße ja, haben das aber etwas anders aufgebaut. Wir arbeiten ja in Lernwerkstätten, das ist Bewegungswerkstatt, Malwerkstatt, äh, Mathematik, äh, es gibt eine Kreativwerkstatt, eine Sprachwerkstatt und bei uns äh, werden die Kinder, äh, der Sprachstand wird überprüft, die Kinder werden in sprachhomogene Gruppen eingeteilt. Ja? Und in der Werkstattzeit äh, sind die Kinder eben jeden Tag in einer anderen Werkstatt. In jeder Werkstatt ist aber immer das gleiche Thema. Dadurch äh, haben wir für die Kinder gewährleistet, dass sie diese oftmalige Wiederholung erleben, die in der Sprachförderung so wichtig ist. Das heißt, alles dreht sich 14 Tage lang nur um das Thema Kleidung. In jeder Werkstatt. Mhm. Dokumentieren Sie die Fortschritte der Kinder im ähm, Portfolio ja. oder? Ähm, äh, wir überprüfen den Sprachstand der Kinder mittels äh, SISMIC und SELDAG. Ja. Wir haben jetzt gerade äh, die äh, zweite Überprüfung auch gemacht und sind eigentlich mhm. sehr hoch erfreut, dass es sich, äh, dass es schon zu einer Verschiebung äh, gekommen ist. Das heißt, wir haben mit vier Anfängergruppen begonnen, zwei sind übergeblieben. Alle anderen Kinder haben sich mittlerweile sprachlich schon so verbessert, dass sie sozusagen einen Aufstieg in die nächste Gruppe geschafft haben. Das ist schon auch besonders wichtig, denke ich mir, auch immer diese ständige Überprüfung der Kinder. Und auf der anderen Seite sage ich auch immer, es ist auch sehr wichtig, dass auch wir selbst uns immer ständig überprüfen dass wir auch selbst äh, immer uns immer wieder ja, in Erinnerung rufen, was wollen wir fördern, ja. ähm, was brauchen diese einzelnen Kinder, was brauchen diese einzelnen Gruppen. Und für die Kinder, die ja bereits einen besseren Sprachstand erreicht haben, äh, da ist es wirklich ganz wichtig, auch ganz tief äh, in den Bereich der kognitiven Förderung hineinzugehen. Klar? Das heißt die Vorbereitung auf die Schulzeit, Genau. und wenn ich es so richtig verstanden habe, Sie, Sie nutzen praktisch diese Sprachstandsbeobachtung als eine Grundlage für die Förderung der ja. Kinder. Ja, mhm. das ist die Grundlage, aber trotzdem äh, sind wir äh, ja, schon auch drauf gekommen, dass es uns sehr gut gelingt, äh, die Kommunikationssprache der Kinder zu fördern, äh, dass es aber noch mehr Anstrengungen bedarf, dass die Kinder von der guten Kommunikationssprache in die Bildungssprache kommen. Mhm. Gute Kommunikationssprache ist im Rahmen der Volksschule erste, zweite Klasse, auch noch kein Problem. Aber in der dritten Klasse ist die Verkehrssprache dann auch so wichtig. Da gibt es dann plötzlich in Mathematik Textaufgaben. Ja, die zu bewältigen genau. sind. Das fällt in der ersten und zweiten Klasse noch nicht so ins Gewicht. Das heißt, da müssen wir wirklich ja. auch noch mehr und verstärkt Bemühungen investieren, dass man da halt sagt, kognitive Förderung ist auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit den Schulen, also mit den Volksschulen, also an der Nahtstelle? Bezeichnen. Mal so, mal so. Mhm. Ja. Haben Sie gute Beispiele? Äh, wir arbeiten ganz gut mit der Güterschule auch zusammen, weil das auch, also da hat sie wirklich schon seit eine kontinuierliche Zusammenarbeit, seit circa zehn Jahren, äh, ergibt sich da. Aber trotzdem denke ich mir, ist es zu wenig, wir sollten es eigentlich schaffen kontinuierlicher zusammenzuarbeiten, also über dieses, wir gehen schnuppern, wir kommen zum Sommerfest, ihr kommt einmal zu uns in den Kindergarten, das ist zu wenig. Und in Oberösterreich wird ja gerade jetzt sozusagen in einer Arbeitsgruppe einmal erhoben, was brauchen wir, ja. was können wir beidseitig leisten. Mhm. Und da denke ich mir, gibt es jetzt gute Ansätze, dass auf der einen Seite sozusagen die Sprachstandsüberprüfung, die Ergebnisse der Sprachstandsüberprüfung eventuell gleich in die Volksschule weitergegeben werden können. Die Volksschule erspart sich dadurch auch sehr viel Zeit und... Es ist trotzdem auch immer so, wenn die Kinder drei Jahre bei uns im Kindergarten sind, passieren diese Überprüfungen in einer entspannten Atmosphäre. Das heißt, das sind eigentlich sehr ehrliche Ergebnisse, die dann an die Schule weitergegeben werden. Und ich glaube auch, dass wir uns sozusagen ein bisschen auch zusammenschließen könnten und austauschen, welche Materialien werden verwendet. Kann die Schule nicht doch vielleicht auch Materialien verwenden, die bereits der Kindergarten verwendet hat, mhm. äh, so wie der Herr Direktor Haas von der Goethe-Schule das auch äh, so formuliert hat, wie schön wäre es für Kinder, äh, wenn sie dann in der ersten Klasse sitzen, äh, ein Material wird vorgestellt und sie denken sich, das kenne ich vom Kindergarten. Ja? Das heißt, es gibt ja eine, eine gewisse Sicherheit. Mhm. Ja, Sie haben gerade in dieser Zusammenarbeit, also diese, diese Thematik der Sprachförderung, die jetzt in Österreich, so also Österreichweit eigentlich ganz wichtig ist, also diese Clusterbildung, die regionale, die auch die institutionelle Zusammenarbeit fördern sollte. Sie haben erwähnt, dass es jetzt gerade eher am Beginn, also dass Sie praktisch jetzt einen Ist-Stand erhoben haben, dass sich dann praktisch anschauen, was dann da für Perspektiven gäbe, also was wäre zu tun in dieser genau. Zusammenarbeit. Können sie vielleicht nur zum Schluss einen Wunsch äußern, also was würden sie sich wünschen, dass man dann als nächstes konkretisiert, dass also als nächster Schritt, dass man schafft, also institutionell, damit es unseren Kindern in Bezug auf Mehrsprachigkeit, mhm. also dass man damit gerechter umgeht? Ähm. Ich glaube, dass es für Kindergarten und Schule sehr wichtig ist, dass Sie äh, auch seitens der Träger die geeigneten Rahmenbedingungen bekommen, äh, um dieses Projekt auch erfolgreich zu machen. Äh, ich wünsche mir, dass das dann nicht nur zentriert ist auf, auf einen bestimmten äh, Bezirk innerhalb äh, von, von Linz, sondern dass das wirklich auch äh, so erarbeitet wird, dass das für gesamte Österreich für gesamte Österreich beispielgebend ist, weil ja, dann hätten wir auch et, ja, etwas besser gewährleistet sozusagen eine durchgängige Bildung durch alle neun Bundesländer. Ich glaube, dass das auch noch immer eine sehr große Schwierigkeit ist, dass Bildung halt auch sehr zerteilt ist in neun unterschiedliche ähm, Bildungs-, mhm. trotzdem auch wieder eigene Bildungsrahmenpläne. Es gibt zwar einen für Gesamtösterreich, aber trotzdem äh, kocht auch jedes Bundesland wieder gerne sein Süppchen. Und für die Kinder denke ich mal, wäre das wirklich wünschenswert, auch wenn es eine gute Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Schule geben würde. Eine, ja, wo ich den jeder kann voneinander lernen ja. Ja. und äh, ich glaube, dass das auch trotzdem auch für, die, für den Lernprozess der Kinder auch sehr wichtig ist, ja. äh, was sie auch über Zusammenarbeit und über Solidarität lernen, lernen können. Mhm. Ja. Dann bedanke ich mich für diese schönen Worte am Schluss die gerne. und für das interessante ja. Gespräch.